Heidi Sykora, die Ex-Gattin des Skirennläufers, hat ein wundervoll realitätsnahes Familienbuch geschaffen. Der Kauz und die Giraffe ist für Kinder und Eltern gleichermaßen. Frau Sykora, ein ganz neues Metier in Ihrem Leben. Sie haben jetzt ein Kinderbuch geschrieben. Auffallend ist eigentlich der Titel, die Giraffe und der Kauz. Das sind ganz zwei verschiedene Tierarten. Ja, das ist ganz richtig, weil es geht in diesem Buch ja hauptsächlich auch um Gegensätzliches. Es geht um den Gegensatz zwischen Groß und Klein, verschiedene... Tiere, verschiedene Wesenszüge, sehr verschiedene Eigenschaften, die miteinander zurechtkommen müssen, miteinander leben sollten, sich auch sehr, gegenseitig sehr bereichern können durch diese Unterschiedlichkeit. Äh, dieses Giraffe und Kauz äh, ist äh, ein Titel, der sich aus dem Inhalt ergeben hat, weil es eben um die große gelbe Giraffe und den kleinen Kauz geht, die nicht nur optisch sehr unterschiedlich sind, sondern auch vom Wesen her, vom Charakter sehr unterschiedlich sind und dennoch sehr aneinander hängen und sich sehr lieb gewinnen. Was ist eigentlich die Kernaussage dieses Buches? Die Kernaussage? Es geht im Grunde genommen darum, wo liegt die Priorität im Leben? Liegt die jetzt in den materiellen Werten, in Dingen, denen ich die ganze Zeit nachlauf, weil es mir so wichtig erscheint, weil es äh, mich fordert, weil ich die ganze Zeit damit konfrontiert bin durch die Medien, durch, durch Handys, durch Computer, wo immer äh, steht, was ich als nächstes zu tun habe, wohin ich hinstreben soll. Oder liegt die, die Grundwertigkeit im Leben, die Wichtigkeit eigentlich in der Familie, in der Liebe, in der Beziehung zueinander? Was ist wichtiger und was übersieht man leicht, weil es nicht so dominant ist? aber ich sollte mich doch darum kümmern und um das geht es in dem Buch auch durch die Beziehung zwischen dem Kauz und der Giraffe, wo sich einer dann entfernt durch andere Ziele, die er einfach hat und einfach vergisst, was er in, in seiner Familie, in, in, seiner, in seiner Liebe, in, in, in den Kindern auch gefunden hat, weil alles andere viel dominanter ist. Ist Ihr Buch mehr ein Vorlesebuch oder gibt es auch etwas anzuschauen? In dem Buch sind wunderschöne Bilder drinnen, die die Vera Ledoldis Streicher gezeichnet hat, die sich mit dem Thema, mit spezifischen Szenen befassen. Jedes Bild hat sehr viele Details und ist sehr, sehr nett anzusehen. Und Es gibt eben die Originale auch und die werden ja in Kürze mal bei einer Vernissage ausgestellt werden. Und da kann man das dann alles auch aus nächster Nähe betrachten. Das Buch ist unter heidisykura gmail.com und im Fachhandel erhältlich.